Ja, hallo zusammen. Ich wollte Ihnen einfach mal kurz eine kleine Open-Source-Erfolgsgeschichte, eine von vielen, in fünf Minuten einfach mal darlegen. Und zwar geht es um Webmapping, und zwar das Styling von Vektordaten in Web-Apps. Das wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, meiner Meinung nach. Natürlich kann man irgendwie Punkte rot machen, Linie blau ein bisschen dicker, aber sobald es in richtige kartografische Styles geht, ja, verschließen, ähm, ja kriegen viele Webentwickler dann äh, den, ja, den Caller irgendwie, ähm, weil es dann irgendwie zu komplex wird. Jetzt werden sagen Sie wahrscheinlich, na naja, es gibt doch OGC SLD, den Style Layer Descriptor, ist doch alles cool, OGC Standard. Ähm, warum ist das trotzdem noch ein Problem? Kurz vorweg, OGC-Standards sind super und total wichtig, aber beim SLD bin ich mir da nicht so sicher, ob das für Webmapping-Anwendungen das Richtige ist. Es ist XML-basiert, das ist aufgebläht, man braucht einen extra Parser und das Schlimmste, warum oder meiner Meinung nach uh, SLD sich nicht so durchgesetzt hat, wie andere OGC-Standards, ist, dass es keinen What-You-See-Is-What-You-Get-Editor gibt, also keinen zuverlässigen zumindest. Ich schätze, QGIS ist da noch am nächsten dran, um SLDs zu erzeugen. Dann kam die Firma Mapbox ins Spiel, eine Firma aus Amerika, die sehr aktiv im Open-Source-Umfeld ist und hat gesagt, ja, schön, dass es den OGC-Standard geht, wir gehen jetzt mal den, äh, den Macherweg. Wir äh, denken uns da eine JSON-Spezifikation aus, wie man kartografische Styles äh, sauber in JSON abbilden kann. JSON kann in Web-Applikationen direkt gelesen werden, ohne zu parsen und hat die ganze Spezifikation äh, ja, Open Source gestellt. So offen, dass quasi jeder diese implementieren konnte. Das war quasi der, der Anfang der Story. Und zeitgleich hatte ich ein Projekt, wo es äh, kartografisch auch ein bisschen mehr drauf ankam, als nur irgendwie ein paar Punkte rot zu machen. Ähm, gleichzeitig haben wir eine Webanwendung dafür gebaut, auf Basis von Open Layers. Und dann war ich auf der Phosphor G 2016. Und habe quasi den Andreas Hotschewa, einer der Open Layers-Entwickler, gefragt, hey, du hör mal, das ist ja eigentlich ganz cool mit der Mapbox und äh, wie kriege ich das jetzt in meine Open Layers-Karte? Und dann meinte er, und das war die Antwort, die ich gehofft hatte zu hören, ja, da bin ich an was dran. Äh, kommst du mal in zwei, drei Wochen, dann ist das eigentlich schon cool. Ja, gemacht, gesagt, getan, war daheim, habe das mal ausgecheckt, super, kannst die Mapbox-Styles äh, quasi durch so eine Engine laufen lassen und hast dann direkt deine Open Layers-Styles und kannst deine Open Layers-Karten super stylen haben drei, vier Features gefehlt, die ich gebraucht habe, naja, ist Open Source, dann habe ich die gecodet, habe es ans Projekt zurückgespielt, die ganze Welt kann es benutzen, äh, einfach eine tolle, runde Geschichte. Das einzige Missing Piece, was wir hatten, dass man quasi diese Mapbox-Styles äh, bislang nur mit einem proprietären Client, den Mapbox Studio, der äh, einen Mapbox-Account äh, vorausgesetzt hat, erzeugen konnte, auch nicht Open Source ist, und äh, man auch seine Daten zum Stylen in die Mapbox-Cloud, nenn es mal, hochladen musste. Das wollen viele nicht, das können viele nicht und äh, oft darf man es aus Datenschutzgründen auch nicht. Und dann kam dieser junge Mann ins Spiel, der Lukas Martinelli ähm, und hat quasi eine äh, Crowdfunding-Kampagne gestartet und hat gesagt, hier, ich will so ein Mapbox-Studio-Open-Source-Pandor bauen, dafür brauche ich auch ein bisschen Geld, äh, um das irgendwie quer zu finanzieren. Ich vermute, so gefühlt hat er nach zwei Stunden die Summe erreicht gehabt, die er gebraucht hat, weil super viele Leute einfach nur drauf gewartet haben. Und er hat dann großartige Arbeit geleistet, äh, hat den Maputnik-Editor gemacht, der quasi das, ja, das open source pendant von Mapbox Studio ist. Sie können, ihre, Sie können das runterladen, können es starten, können Ihre eigenen Vektordaten reinladen, können die äh, Styles entsprechend anpassen und sehen quasi live aufgrund, ihrer, auf, aufgrund ihres Editing, wie es auf die Karte auswirkt. Hier einfach mal geklaut von der Maputnik-Webseite so ein Animated GIF. Und letztlich haben wir dadurch, durch die volle Power von Open Source, jetzt so einen Stack, wo wir äh, diese Style-Spezifikation, die unglaublich großartige Möglichkeiten äh, mit sich bringt, rein mit Open Source-Komponenten zu verwenden. Und für mich persönlich in meinem Stack war das quasi dieser Maputnik dann der Anfangspunkt. Man kann seine Styles generieren, das muss auch nicht ich machen, das kann ein Kartograf machen. Ich jag's einfach durch die OL Mapbox Style Engine und kann es dann direkt ohne, ja, ohne Verluste in meine Open Layers-Karten bringen. Und im Prinzip, das alles dank Open Source und das ist einfach großartig und dafür einfach mal Danke an alle, an die Community.